So ihr Lieben, ihr habt mich gebeten, euch Rezepte zu zeigen, wie ihr beim Auffrischen die Reste von eurem Lievito Madre loswerdet. Jeder andere Sauerteig kann hier selbstverständlich auch genommen werden und entstanden sind richtig köstliche Dinkel -Vollkornbrötchen. Viel Spaß beim Anschauen. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasserkanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. So, ich habe hier in meiner Schüssel einmal Dinkelmehl und gebe hier nochmal mal eben Dinkelvollkornmehl hinzu. Ich habe, bitte nicht wundern, die doppelte Menge genommen. Unten unter dem Rezept findet ihr die einfache Menge für ungefähr acht Stück. Dann habe ich hier das Salz, was ich hinzugebe und dann gebe ich noch Honig in die Schüssel. Ihr könnt selbstverständlich hier auch Zuckerrübensirup verwenden. Ganz zur Not, wenn ihr auf Diät seid, könnt ihr das aber auch weglassen und dann findet ihr das genaue Rezept wie immer unter diesem Video. Ich habe tatsächlich heute mal Honig genommen. Eigentlich nehme ich ja sonst immer Zuckerrübensirup. Ich weiß gar nicht warum. So und dann habe ich hier Reste von meinem Lievito Madre. Das ist vom Auffrischen. Ich habe hier einen Turbo Madre und einen herkömmlichen Lievito Madre. Den herkömmlichen zeige ich euch in der nächsten Woche, da freue ich mich schon riesig drauf. Der ist echt toll gelungen. Wie der Unterschied zu dem Turbomatre ist, zeige ich euch dann selbstverständlich auch. Das Ergebnis wird euch wirklich überraschen. So und wenn ihr jetzt keinen lievito Matre habt, also diesen italienischen Sauerteig, der ist ja ein bisschen milder, dann könnt ihr auch normalen Sauerteig nehmen. Hier habe ich meine selbst hergestellte Hefe. Wie das Ganze funktioniert, verlinke ich euch oben rechts mit einer Playlist. Und dann habe ich hier jetzt noch ein bisschen neutrales Sonnenblumenöl, Rapsöl geht natürlich auch, selbstverständlich könnt ihr auch ein Olivenöl verwenden oder das, was ihr gerade da habt und dann hier nochmal eben ein bisschen Wasser. Das sind normalerweise 250 Gramm, wie gesagt, ich mache die doppelte Menge, also ein bisschen mehr und das Ganze knete ich jetzt so circa 5 bis 8 Minuten in meiner Küchenmaschine. Dieses Rezept eignet sich übrigens perfekt zur Resteverwertung. Nicht nur für euren milden Sauerteig, sondern auch wenn ihr Mehlreste habt, packt die da einfach rein. Ein bisschen Kichererbsenmehl, ein bisschen Weizen, ein bisschen Dinkel. Perfekt, das sind richtig tolle, einfache Brötchen. Und einfach geht es jetzt auch weiter. Ich decke meine Schüssel mit meinem Bienenwachstuch ab. Ihr könnt da auch etwas anderes nehmen. Und wenn ihr mal wissen wollt, mit welchem Equipment ich arbeite und was ich euch empfehlen würde, das findet ihr unter diesem Video. So ungefähr einen halben, dreiviertel Tag später, das hängt natürlich von der Stärke eures Lievito Madre und eurer Hefe ab. Ist der Teig fertig, allerdings ein bisschen klebrig, da müssen wir mal gucken, dass wir genügend Mehl hier auf der Arbeitsfläche haben. Ich muss mir den jetzt erstmal zerteilen, damit ich dann auch die Menge von 8 rausbekomme. Das ist schon ein ordentlicher Teigfladen hier. So. Ich muss das hier ein bisschen hinkriegen. Übrigens, während ich den Teig schon mal zerteile, damit ich mir gleich meine acht Stücke rausnehme. Und ich muss gestehen, es geht mir wie dieser jungen, hübschen Lady hier. Jedes Mal, wenn ich einen Teig für euch mache, dann ist die Anspannung riesig. Und dann, oh Gott sei Dank, ich kann was mit dem Teig anfangen. So. Ich habe jedes Mal, wenn ich ein neues Rezept ausprobiere, den Wammel, dass es nicht gelingt. Tatsächlich gerade gestern ist mir das passiert, ist ein bisschen schade, aber das werde ich nochmal ausprobieren. Also ich mache das nicht nur so, dass der erste Versuch gleich euch gezeigt wird. Manchmal hänge ich da auch ein bisschen länger dran. So und dieses Teigstück falte ich mir jetzt so ein bisschen zusammen, dass es einigermaßen rund wird und mache genügend Mehl hinzu, dass die Teigstücke gleich nicht aneinander kleben. Ich mache das gerne, dass ich das rund falte und dann in der Mitte zerteile, hier noch mal ein bisschen falten. So, die sind aber auch ein bisschen klebrig, wenn das zu viel für euch ist und ihr möchtet das einfacher haben. Dann nehmt so ungefähr 100-150 Milliliter weniger Wasser, ich überlege gerade, genau, also nehmt 150 Gramm Wasser weniger. Dann habt ihr so ungefähr die Konsistenz vom Pizzateig, dann ist es ein bisschen einfacher zu handeln, gerade wenn ihr da nicht so Lust habt, da groß Zeit zu verwenden. So, meine halbierten Stücke zerteile ich nochmal. Hier jetzt auch nochmal. Dieser Teigschaber ist wirklich Gold wert. Ich habe jetzt mittlerweile zwei. Ich habe mir ja so ein Gärkorb-Set geholt und da war nicht nur so ein tolles Messer mit hinbei, wo ich die Brötchen dann mit einschneiden kann, sondern auch nochmal dieser Teigschaber ist wirklich praktisch. Ich möchte das nicht mehr missen. Ist leider Plastik, ich werde mir da noch mal einen anderen besorgen, aber wenn es dann da ist, benutze ich es dann auch tatsächlich. Die die meine Videos kennen wissen, ich bin dem Plastik eigentlich ziemlich abgeneigt. So und auch hier zack einfach relativ durch die Mitte geteilt. Ihr solltet wirklich immer ein bisschen Mehl parat haben, dann klappt das auf jeden Fall. Und das Tolle ist, ihr könnt Vorrat vorbereiten, die einfrieren. So habe ich das nämlich gemacht. Die ganzen Brötchen sind direkt in den Froster gewandert, damit ich ein bisschen Vorrat habe. So, und ich zeige euch jetzt mal anhand dieses Stückes, wie ich es gemacht habe. Ich habe den Teig von außen nach innen gefaltet. Das heißt, ich sorge zum einen für Spannung und natürlich die Außenseite wird noch mal ein bisschen schöner versucht dann nicht ganz so viel mehl zu machen, so wie ich das jetzt gemacht habe und dann rolle ich das ein bisschen. Es kann sein, dass ihr eure Hände ein bisschen einmehlen müsst. So und dann forme ich das ein bisschen zu einer Rolle. Die die meine Sonntagsbrötchen kennen, kennen das auch, das ist ungefähr so. Das ist hier so eine kleine Gratwanderung, ich möchte da nicht so sehr drauf drücken, um die Luft nicht rauszudrücken, ich möchte es aber auch gerne oval haben. So Probieren wir es hier noch einmal. Die Stückchen gehen schon mal auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und ich freue mich schon riesig darauf, wie euch die Brötchen gefallen und vor allem, wenn dir das Video gefällt, gebt mir doch einen Daumen hoch und teile es mit ganz vielen Leuten, damit auch andere erfahren, wie man die Reste vom Lievito Madre los wird und das auf eine richtig leckere Art und Weise und wie einfach und leicht man auch mit Hefewasser backen kann. Und ich möchte hier auch nochmal eben Danke sagen an meine Mitglieder. Toll, dass ihr wirklich da seid und mich hier nochmal mal zusätzlich unterstützt. Das hilft mir wirklich sehr weiter und wenn du wissen möchtest, warum ich hier die Mitgliedschaft überhaupt anbiete, schau mal unter diesem Video. Die Brötchen schneide ich jetzt mit meinem Cuttermesser ein. Ein normales Messer geht auch und das ist ein von meinem Set vom Gärköpfchen. Auch das verlinke ich dir unter diesem Video. Tja und während die Brötchen dann in den vorgeheizten Backofen bei 225 Grad Ober- und Unterhitze gehen, habe ich nochmal eine Schüsse Wasser auf den Boden gestellt, besprühe sie nochmal auf der mittleren Schiene, wenn ich sie reinstelle. Und dann vertreiben wir uns ein bisschen die Wartezeit, denn die Brötchen brauchen so circa 20-25 Minuten, bis sie schön goldbraun sind. Und dann können wir doch diesem jungen Mann mal zuschauen, was der mit Pfannen und Töpfen hier in der Pandemiezeit alles zustande bringt. Ich bin so wahnsinnig begeistert. Die Pandemie ist echt Mist, aber ich finde, was für kreative, lustige Ideen dabei rauskommen, Wahnsinn, oder? Also auf sowas wäre ich im Leben nicht gekommen. Der hat doch eine Engelsgeduld, oder? Das ist der Hammer. Schreibt mir doch mal unter die Kommentare, was ihr Neues gelernt habt, vielleicht in der Pandemie, oder... Was ihr da anders umgesetzt habt, was vielleicht Positives ist, nicht nur das Negative, Let's das haben wir go. jeden Tag. Aber oh schreibt God. doch mal, was für schöne Sachen es gibt. Zum so, bereit für die Brötchen? Ja, ich auch. Hier guckt euch mal das Ergebnis an. Goldbraun. Ihr könntet jetzt auch noch mal so 15 Gramm Backmalz zu den Zutaten hinzugeben. Dann färbt das auch noch mal so ein bisschen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie die Innen aussehen. Und wenn dir das Video gefällt und du noch mehr sehen möchtest, dann abonniere doch den Kanal und aktiviere die Glocke, denn dann erfährst du immer als erstes, sobald ein neues Video hochgeladen wurde. Und schaut mal, die sehen doch richtig gut aus. Außen knusprig, innen total saftig.